Gute Fahrt. Ja. Ciao. Ciao. Schmecken. Ja. Habt ihr noch viel oder ist alle? Ne, wir haben noch ein bisschen was. Komm auf, ey. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ja, herzlich willkommen hier ja. in unserem wunderschönen... Wir hatten gerade was schon mitgetestet. <lacht> Könnt ihr ja gleich mal kicken. Das ist hier, hier oben links verlinkt. Äh, du bist doch. Als Protokollführer unseres wunderschönen bier tasting protokolls Muss natürlich nur offiziell abgenommen werden, aber wir haben da schon mal weit vorgeredet. Ach du unterschreibst doch das alte jetzt erst, ja. Das ist ja wunderbar. Ich hab mein Ziel erreicht. <lacht> <lacht> mein Bier trinken. Ja. Rico, was testen wir denn eigentlich? Schatz hier doch mal. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. So, jetzt bist du ja, warte mal kurz. Neutralisieren heißt das. Du trinkst ja auch gar nicht, er spült damit bloß das... Ich muss das erklären, sonst schalten wir so. ab hier. Ich spüre bloß das Glas, damit hier der Geschmack vom letzten Bier nicht das andere Bier verfälscht. Hm. Wer ist das Testbier? Okay. Das Testbier ist das Original Nürnberger Tucher Rotbier Naturtrüb. Schon wieder Naturtrüb, okay? Ja, das hast du dir ausgesucht. Quatsch. Ja, mit Eichenholzfass gereiftem Rotbier veredelt. Okay. Alter, willst du mich verarschen? Und ich dachte, oh Gott, ich hab schon geguckt. Ey. Stammwürze 13,4% und kein Alkohol. <lacht> Ich <lacht> habe also die Hälfte getrunken. Brauwasser, Gersten, Malz, Hopfen, Hefe. Ja. Hauptfarbe Bernstein. Interessant. Charakter ausgewogen, tiefgründig und kraftvoll. Ein Herzgebot. deutsche Naja, Brauwasser, Gerste, Hopfen und Hefe. Ich finde es genial. Also die Optik finde ich absolut top. Image. Image, ich kenn's nicht, aber mir es. Hm. Also ist für mich gleich so, diese Uhrige, diese leckere, diese altertümliche. Ah, da fühlt man sich, da, da freut man ja, sich. doch. ist drauf? drauf. Ja, das ist ja, ja, ist richtig. Aber, der, aber nicht der ganze Körper, nicht nur der Kopf. Ja? Ach so, darum geht es. Ja. Also Ein Punkt oder was? Was? Wie bitte? Was? Ein Punkt? Bei was? Image. Also kurz zwei Punkt hier. Ausnahmsweise Bierflaschendosenoptik. Also Bierflaschenoptik in diesem Fall. Ja, die Flaschenform ist halt die alte. Ich find's top. Dann hast du hier oben noch wie so ein Siegel. Mhm. Ja, ist halt, ähm, aber auf dem Glas, so Fabriko immer so steht, wird es halt ein Standard. Glas 05, also eine Flasche und kein, hier kein Aufdruck und so. 1 eh nur 2 Punkte maximal. Echt, ja? Das ist nichts besonderes. faktor ja. ist der nächste. Öffnen wir natürlich mit der Cupgun. Ist aber klar. Mit der KP1 den KKP. KKP also. Kronkorben Pistole 1 Hast oh, du was gehört? Nö. Doll nicht. Ja, also vom Fun-Faktor ist es eine Null. Also tut mir leid, also, ich habe nicht gehört. So jetzt Bioptik ja, Bio im Glas? Ah, naja. Bioptik im Glas. Bioptik im Glas. So, dass das wird wieder alle sehen. Also der Sprudelfaktor und so weiter, das ist schon so gut. Ja, sehr gut, das so, ja. Ist drei Punkte. Ja. Aber wie aufdeckt jetzt? Ja, trüb. Das ist Bernsteinfarben, da haben sie recht. Du siehst sogar was noch draus. Ja, also, aber das ist halt trüb, ne? Naturtrüb. Ne? Steht da ja drin. <lacht> also doch, er kann doch lesen. Ja, weiß ja, ich nicht. Ich habe eins oder zwei. Ich meine, recht haben sie, aber darum geht es ja nicht. <lacht> nee. <lacht> ähm. Ja, natürlich ist es Naturtrübe. Das ist bloß die Frage, fällt es uns oder nicht. also... Ja, ich mag auch so nicht die trübe. Aber halt Bernsteinfarben, die Farbe ist schon cool. Ne? Also so, so Gesamtoptik ist schon schlecht. Also, ja, macht es macht's mir jetzt gerade schwer, ob es eine 1 oder eine 2 ist. Ach komm, gib ein 2. Äh, der Schaum ist genial. Daumen ja. lieber oder. Ja. Daumenhiebe, Gaumenhiebe, irgendwelche Triebe, Prost. Hm. Du musst das auch mal 05 Fünfer sehen, der hebt halt nicht kleiner, also jedenfalls nicht da, wo ich den Was Hast den hinten mal vorhin hier, ja. Rotbier wurde bereits im frühen Mittelalter? Ach nee, hab ich noch nicht. Äh. Also trotzdem also, ja äh, äh, schon mal was trinken. Kurze Geschichte? Ja gut, dann trinken wir halt erstmal. Dann liest sich das vielleicht besser. Ja. mich jetzt. Also Tucher Nürnberger Rotbier. Nürnberger Rotbier wurde bereits im frühen Mittelalter streng nach dem Nürnberger Gerstengebot von 1303 gebraut. Damit gilt es zu Recht als eines der ersten wirklichen Qualitätsbiere Deutschlands. Hört, hört. Unser Tucher Nürnberger Rotbier wird ganz in dieser Tradition eingebaut. Also ein altes Bier, alte Tradition. Aber alt schmeckt es nicht. Boah, guck mal. Hier schmeckt das oder? Jo. Okay. Ja, das sieht gut. Ich finde das gut. Das ist lecker. Also das ist nicht so herb. Also das ist schon herb. ist würzig, auf jeden Fall, aber nicht zu herb und nicht zu würzig. Also Schmeckt das ja hey. Nee. Das ist ja schön, dass wir endlich mal ein Bier haben, wo unsere Schmecker so extrem auseinander So, also ist das, der eine kriegt die Peitsche und der andere der dem schmeichelt der Gaumen. Ja, für mich ist es eine 4. Ach komm, ey, ich dachte, jetzt schmeckt dir ja. na ja, das zwischen, halt zwischen. zwei oder drei draus. Na, für mich ist es zwischen Held und Schwarzbier. Wie schmeckt das. Und 3 und 4 sind so der Durchschnitt. Ja, das ist, äh, ab 3 ist, äh, ist es in Ordnung, da schmeckt es. Ah, ja, ein Schmetterling. Da hast du deinen Navis Jensen. Das ist was, das eine Fledermaus, Alter. Eine Fledermaus, was das ist denn das für eine Fledermaus? Wo du denn sehen? 3. Maximal. Ja, eine 3. Weggetrick. Also, also, ich würde nicht wegkippen Der Kippfaktor ist ein Punkt. Null Punkte, wo ja wegkippen, ist ein Punkt. Ist jetzt nicht so, dass ich es garantiert nicht wegkippen würde, aber ich würde nicht wegkippen. Ja, ein Punkt, ja. So spezial, also ganz ja, die ehrlich gesagt. Tradition gibt schon mal einen Punkt. Ja, bin schon aber, mal Mal stehen sagen. So, noch ein Spezialpunkt oder was? Nee, ne, ich sehe jetzt nicht, wie die so Fliegen kommen, wenn ich das trinke. <lacht> Toll. Das spricht aber nicht gerade für das Bier. Oder für mich? Ja. Naja, dann gibt es nur einen Punkt drin, gibt es da Punkt. Ja. Dann haben wir noch den Uhr. <lacht> ja, ja der ist doch ja. mal Ja. Das ist was so. bist du, Hast du bloß so noch nochmal? Ja. Nee, ich hab hier was. ich hier Und die Nein, die. kann bloß immer nur eins essen. Oder trinken. Mm, lecker! Ich kann dir sagen, ich schmecke ja jetzt schon den Uber. Also ich bin mhm. durch mit dem Uber. ja, kaum Liebe 3 ist schon in Ordnung. Naja, ey, komm, die Optik, die hatte ich äh, umgehauen. Die hatte ich fasziniert. Das ja, hat da ne? ja, okay. ja genau. Ist auch okay. Genau. Die hatte ich umgehauen. Ich habe das eigentlich gehabt. Ach so. Mhm. Bier <lacht> Interessantes auch, hier steht natürlich die Stammwürze drin, die Farbe und der Charakter. Ist auch auf. Oh, boah. <lacht> ist auch auf. Also wir sind immer noch beim Uwe, ne? Ja, wir sind noch nicht da gekommen. Aber ah, ich habe schon gesagt, Uhr. Eindeutig Uhr. Von oben bis unten Uhr. Hm. Warum hast du denn den Stift? Ja, was der, der okay, gemacht? Protokoll, Uwe oder nicht Uwe? es du noch nicht sagen, weil ich den Uwe noch nicht habe. Nicht Aber nicht. Das, das, das, das sieht so aus. Und wahrscheinlich wird sich das, wenn ich den, äh, so, also je mehr ich jetzt das trinke, das war ja mit dem, ich weiß ja nicht mehr, wie das hieß, hat er ja dann auch so je mehr ich getrunken, habe das so schlimmer wurde. Genau. No. Kano Waschbohr. Ja, irgendwie so. Gut, dann reduziert mal runter von der Gaum Liebe von 3 auf 2. Wir sind denn das auf jeden Fall. Naja, bist du nicht damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden auf jeden Fall. Ja, denn ist gut. Bomberalarm. Bomberalarm, ja wir, sind schon, wir sitzen schon in unserem Bunker. Mhm. Deswegen interessiert uns das nicht. Im drum Wir haben sogar eine eigene Sonne. Ja. <lacht> so, was ist hier, Uwe? Was ist mit Uwe? Mm. Uwe ist ja etwas Hast Ure. du das gerade gesehen? Nee. Was hat sich da absetzt? Ist du so? da drin gespuckt? Guck mal auf Der hat da drin gespuckt die Sau ist das egal. Da setzt sich was ab Das setzt sich ab Ja, jetzt guck mal da unten da das. Ja, das, das, das ist halt so naturtrüb Ja Ja, ist halt Das ist alles gesund bestimmt. Ja natürlich, Natur. Das ist doch schon ein Naturtritt. Das sind ist Natur im Namen. Und war da jetzt ein Uwe oder war da kein Uwe? Das hat sich jetzt nicht geändert. Also kein Uwe. kein Uwe. Also ein Punkt. Hm? Also 16 von 30 möglichen Punkten sind bronze weg. Ja, Bronze-Mittelklasse. Ja, das war auch, Ja. Was sagt? Mittel und das das Klasse. Halt Mittelklasse. Das ist ja eine frische ja, halt. Optisch gut ist. Und Schwulaspekt gab es drei Punkte bei dem bei dem Bier. Das ist dann halt zum so Beispiel von einem äh, Wolf im Schafspelz. Ne? Mhm. Ja, von einer äh, Plöre im Bierpilz. Nicht ganz so extrem, aber äh, es sieht besser aus, als es schmeckt. Sagen wir es mal so. Ja? Wir ziehen uns hier für euch den letzten... Abonniert den Kanal. <lacht> wir können es probieren, vielleicht schmeckt es euch ja, und schmeckt es nicht. Nicht so wirklich, Bronze ist halt... Äh, Man trinkt es eh immer mal, probiert, aber dann ist es auch gut. Was uh, testen wir als nächstes? Beim nächsten Mal? Oder soll also ich das wissen? Ach ja, das ich ja noch Und zwar hat oh, richtig hütet. Vielleicht kennt er ja das Bier schon, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das vielleicht schmeckt. Ansonsten empfiehlt diesen Kanal weiter und abonnieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt kommt Rico und zeigt uns das nächste Bier. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, das nächste, dann müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Alter, also, ich sag dir, wenn das beim nächsten Mal nicht gut wird, dann weiß ich auch nicht. Odin trunk. Ah, gut. Also, Torsein trunk. Honigbier. Oh. <lacht> ja, also, wir sehen uns im nächsten Video. <lacht> Bis demnächst. Holt rein und Prost. Bis demnächst.